Ich bin auf der Suche, wie ich den Advent neu zum Klingen bringen kann. Vielleicht so. Das gefällt mir schon nur irgendwie... Ich glaube, was ich mir wünsche, sind Adventslieder, die genauso wie Luther das damals gemacht hat, versuchen, bekannte Melodien zu nehmen und darüber dann neue Texte. Vielleicht so. Wir reiten nach Wir haben nichts dabei zu schleppen, hm, hm, hm. wir haben bei Rauch nur und Gold, das hab ich so nicht gewollt. Wir reiten nach Jerusalem. Hm, hm, hm. Wir folgen einem hellen Stern, ja denn die Sterne. Sicher im Palast folgen einem hellen Stern. auf dem komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm komm